Und willkommen. Mein Name ist daniro Bro LP und mein Name ist Matt, Matt und Mario Bro. Der. Wir begrüßen euch zu Bro for Ein Spiel, yeah. das schon auf diesem Kanal vertreten ist, aber noch nicht mit dem Master. Yeah. Die Superbrüder sind wieder back in action. Ja, wir haben überhaupt nicht eine halbe Stunde gebraucht, um alles hier irgendwie einstellen zu können. Nee, was denkt ihr denn von uns? Wir sind Profis. Ja. <lacht> das ist so frustrierend. Ich traue mich ja gar nicht mehr irgendwie was anzufassen, so soundmäßig. <lacht> ich hoffe jetzt einfach, alles funktioniert und alles ist super. Das Spiel ist super laut und drückt mir voll die Ohren weg, aber... Ja. Ich lasse es lieber jetzt. Ich tue hier nichts mehr anfassen. Jetzt. Okay, dann tritt mal bei. Tr tritt du zuerst bei. Ja, aber... Also nicht. Äh okay. Go, go, go. go. Go, go, go. Oh mein Gott, ja, das, das war bei mir vorhin schon so. Er äh <lacht> sofort angefangen. Äh. Ich weiß nicht, ob du mir jetzt auch hier hättest können, aber was soll's? Äh. So, so Bro Force, ähm. ne? Ja. ja, Bro ist Bro Force. Ja, ähm, kleine Sache. Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Spiel. Ich spiele Hat es schon mal gespielt vor sechs Jahren? Und ja, jetzt sitzen wir in einem pixelförmigen Hubschrauber und müssen. Arme wohin ich steuere nämlich nicht ja ich bin am steuern wir müssen dazu ja. ein weil da ist level 1 okay <lacht> blau also ich werde jetzt nicht zu dem spiel erklären wer wer mehr zu dem spiel wissen will kann sich ja meinen Play anschauen <lacht> und äh, ja ist ein, wie nennt man das plattform shooter nehme ich mal an könnte man das nennen ja. und ja. Ja. Wir spielen einige Amerikaner, einige taffe Amerikaner, die die Welt befreien müssen vor Terroristen. Oh, Terroristen? Ja, oben also steht, stand da gerade oben links irgendwie Terrorometer Terror oder so. Bedrohungsmeter blau, ja. <lacht> Mir ist gerade der Slogan wieder eingefallen, wo ich mich so <lacht> kaputt gelacht habe damals. Eine unterbezahlte, übermächtige Macht <lacht> muss die Welt retten. Eine unterbezahlte, übermächtige Macht, ja, eine unterbezahlte, aber übermächtige übermächtig sein, wenn die unterbezahlt ist. Das macht keinen Sinn. So, Kriegsgefangene sind seit 25 Jahren äh, Wedman gestrandet, findet sie und rettet sie. <lacht> okay. wenn das war keine Anspielung. Ist Ja. So, ich bin gelandet. Okay, so, Zeit die Welt zu befreien. Ja und uns uh, auf uh, übelste Art und Weise zu blamieren. So, so gucken wir, wer wir sind. Okay, ich, ich bin Spieler 2, du, du bist Spieler 1. So. Also Erstmal gucken, yeah, gucken wir, wie es geht. Komm, als am Treffen dö, ne? Glaube ich. Ne. Oh, ich kann flexen. Wie machst du, wie machst du das? Äh, mit der rechten Schulter. Yeah. yeah. Okay, mit... Mit X oder mit... Mit, ja, der, mit der zweiten Schultertaste auf der linken Seite hast du irgendwie ein Spezialdingen glaube ich. Ja, eine Granate. Ja. So. Oh, oder mit Kreis, okay. Ja, ich weiß nicht. Du spielst ja mit einem Switch-Controller, ich spiele mit einer PlayStation-Controller, deswegen. Ja, genau. So, okay. dann wollen wir mal die Feldretten unter und uns auf. Übelst Weise Blamieren! Aber wie Helden! Ja, das Ah ja, wir müssen Leute in... Ah, wir müssen Leute in Käfigen. befreien übrigens. da kriegen wir neue Spieler. Oh, oh Mann. Oh, gerade irgendwie so ein Intro oder so. Ja. Aber oh, ich nicht. Schade. <lacht> Weil ich den wahrscheinlich eingesammelt habe. <lacht> oh, das ist ein Gegner. Ah nein! Ich glaube, ich bin ich Bin ich gerade gestorben? Oh mein Gott, ich glaube, ich bin gerade gestorben. Ja, ich glaube, wir sind mit einem Schlag weg, wenn ich mich nicht irre. Ach, du Scheiße! Aber ich habe jetzt Flopwerfer! So, erster Level abgeschossen. Los, komm! Nein! Okay! Ich, ah! oh, Amerika! Yeah! Eine mehr Rettung bis zum Frei. Ah ja, man. man muss muss hier freischalten, indem man Leute rettet. Ah! Okay! Spring rüber! Falls du schaffst! Oh, oh ich bin Rambro. Aber ich bin tot. Brodel Walker. Ah, oh, oh, ich bin Chuck Neus. <lacht> ich bin Ja, ich habe nur noch ein Leben. war ah, du auch, okay. Das beruhigt mich. Lisa, ja. ich habe überhaupt keine Ahnung vom Spiel. Ich weiß auch gar nicht, was wir machen müssen. Oh mein Gott, ich, ich kann ja mit dem Messer klettern. Ja. Yeah! ich habe noch ein leben was ah! <lacht> ich bin nicht gestorben wo ist denn wir müssen die welt retten oder amerikanisieren Weiß. oder was auch immer wir machen müssen ja, irgendwas machen robarakas joins the battle <lacht> oh, jetzt habe ich den Flammenwerfer. werfer walker joins the battle yeah so männlich Oh, guck mal, da ist Satan. Oh, Satan. Hi Satan. Tschüss Satan. Alles oh. oh, geht. ja Merka! <lacht> ah, und die haben wir alle getötet. wir ist es noch einfach, ne? Ja. <lacht> ich meine, jo, erste, erste Level. ich meine, der finale Boss war aber ein bisschen hart oder so. Wenn ich mich nicht irre. Oh Mann, da freue ich mich ja drauf. Brohart! ich Bro Ich muss meinen Weg freischießen, warte. Wie ein echter Amerikaner. Ah. Ich schieße auch meinen Weg frei. Wie ein echter Amerikaner. Du hast alles kaputt gemacht, ich komme ja gar nicht mehr hoch. Es ist äh. immer ein Weg nach oben, mein Bro. Okay. Siehst du? Soll ich doch. <lacht> das ist mir auch schon passiert, Bro. So, ähm, ich glaube du musst den retten, damit ich wieder ein Leben bekomme. Egal. Ah, da bin ich. Oh, warte mal. Ist das? Oh Gott! Oh mein Gott! <lacht> oh Mann, warte mal schon ey! Ja. Ich muss die... ah! Nein, da war doch mal. Ah. Ich habe nicht gewusst, dass er das Ziel war. <lacht> hätte hat mich einfach zurückgelassen, ey. Was war denn? War mal. <lacht> oh. Da ist mal, da ist mal ein paar Leute umgenietet. Off, the yeah, so männlich und so Oh, das ist ein dicker. <lacht> Pro, oh oh mein Gott, ich werde Bomben! Wie ein echter MacGyver. Alter, ah. wir sind überall in Explosionen, ne? Wie in Amerika. Ich habe nicht genug bekommen. Ich habe ich hab Achievement bekommen. Bruisers. The The pinnacle of Terrorist, okay? Thanks, bro. Ah. Oh Gott. Ah, ah, oh Gott. Oh. So. so, warte mal. Weißt ich mit dem machen? Den mache ich vorher unter Methan. Du schaffst das schon. Wir lassen die ein Broke Zeug, außer wenn wir abhauen. So. aber schon die erste Level glaube ich da so, was ist das hier geheim ja, einsatz mm, ja das kann man ja auch machen aber später Bedrohungsmittel. also Bedrohungsmittel ist, ist so ziemlich die schwierigkeit ja nehme ich ja. an orange bernstein oh Gott. dann lasst lieber lass lieber Geld machen ja es ist kambodien und sobald bald ist es Cambrudium. an die arbeit okay jawohl Sir. Okay, Sergeant Bro Kernel. Wie auch immer. Ich bin gefüllt mit Patriotismus. Ja, neben dem, dem muss man fühlen. Stirbt! So. Mac Grover! Ja, den hatte ich schon, den hatte ich ja, den hatte ich vorhin. Ja. Immer schön Leute befreien, da kriegt man glaube ich Leben. Ja, ich weiß. Oh Gott. Oh, oh Gott! <lacht> Braid joins the battle oh. oh, guck mal hier. Oh, da, oh, da, oh du hast aber ein ah. Die Leute kenne ich gar nicht ehrlich gesagt. Also ich kann ja mal versuchen, äh, hin und wieder mal so ein so paar Referenzen äh, rauszufinden. Das ist kein ja. Problem. Ja, Mack war, ne? Ja, am um, BA, Barackus, auch vom A-Team. Mit Rambo. Ja, der Rambo und was machen was macht das licht es leuchtet blau ja, es leuchtet blau <lacht> genau Blaues licht und was macht es, es leuchtet blau ah, nein, ich bin tot also als ich den sonic Film, mir mit dem mit dem weges angeschaut habe ey, als äh, ja. als der dieses blaue haar eingesammelt hat von sonic ja hat er auch irgendwie gesagt es leuchtet blau ja es leuchtet so, kannst du auch irgendwie kannst von mir? Du? Kannst du von mir irgendwie ein Leben nehmen? Ähm, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, du musst erst ein einsammeln oh. Oh, das sind Bienen. Bienen. Bienen. I hate Nein, nein. Oh, da unten ist einer. Warte. Bro, tritt mir bei, mein ich Thanks, oh, wir eigentlich? ist doch egal. Ähm, hauptsache Tod und uh, Tod und Verwüstung. auf kaputt machen und Zeug. diese Wand ist mir im Weg, ich muss sie freischießen. ja. Yeah. äh äh. So, pass auf. Yeah. sammelt du immer ein. Oh. oh Gott! Also da warst du. Ich, ich sah von einer, oh oh, einer Rakete auf mich zufliegen. Ah! <lacht> <lacht> fliegen <Hilf mir. lacht> uh. hm. Da kann man echt nicht wieder. Ich noch zwei Leben. an ah, nee, dann bei an den Checkpoints genau. man oh Mann, ey, das Level ist aber ganz schön lang. Ja. Willst hm. schon hin? Ja. Pass auf! Ist doch nur mit einem Schlag weg. auf, ich glaube, die mit Dynamit. Ja. <lacht> äh, niemand kann mir das Wasser reichen. Ich bin Plattformmeister Gedöns. Keine Ahnung. Ja. Mach den Teufel kaputt. Da bin ja. ich. Und ich aber okay, das geil, da. das wäre so geil gewesen, wäre so geil, wenn ich jetzt einfach abgehauen wäre, nachdem du halt gemacht hättest. Ja, ey. Oh Gott. Hey. Oh Oh shit. Versucht zu landen, nicht mit mir. Oh, da oh, ja ich... Was? Ich bin tot? Bin ich gestorben. Warte. Ach, hier kommt es auch nicht wieder. Oh. Nee, ich habe kein Leben mehr. Oh Mann. nicht gerade noch zwei. Oh, so, jetzt habe ich... Ja <lacht> falken Da me Captain Falcon. Oh. Ups. Nein. Oh, nein. ich bin tot. Oh, oh, okay, da unten ist aber wieder was. Ich wollte schon sagen, komm nicht her. Um. Okay. Ja! Yeah. Oh MacGriver, MacGrover, ah, meine ich. Nein! <lacht> Hilfe! Ah. Oh. Ich bin MacGrover. Ich baue uns eine Bombe! Und zwar ohne Tic-Tacks! So. Und auch da! Yeah! Amerika! Okay. okay, vielleicht mal auf Schwer spielen. So mich wir doch nicht auf Sperr spielt ja. Wer läuft hier ein ich bisschen ja gesehen? Ja. Mir war irgendwie klar, dass, dass wir nicht bereit dafür sind. Weg aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Aus dem Weg. Bro dread. Oh. Ah, <lacht> ja, mein du hast den Boden <lacht> weggeschossen. Ach, ich das mal an. okay. Ja. Uh. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Äh. Hallo, Ach, die explodieren manchmal, wenn ich sterben. Explodierende oh. Gegner, dass man sowas mal erlebt. Da oh, komm mal her. Ja. Ein yeah. man. Uh. ich bin Chuck Norris. Was ich bin schon wieder tot, aber es <lacht> kann doch gar nicht sterben. Oh mein Gott, das ist eine Lenkrakete. Ja. <lacht> yeah, so uh. männlich. Uh. Oh Gott. Oh nein. Ja, ich bin sofort gestorben. Äh, ja. Warte, warte da unten. Lass mich ja kurz hier runter. Du bist Mr. T! Das heißt Mr. Bro. Bro Black. <lacht> Ah, du bist hier links, ist Ja, ich bin hier. Ich bin J, HJ. Ah. Das ist aber noch Oh Gott. Pass auf. Oh nein. Oh nein. Oh je, <laughs> <Yeah. laughs> hey, Oh nein. Oh nein. Oh die Reaktion von dem Typen. War ja der Hammer. Okay. Oh, okay. Nein. Ah! <lacht> <lacht> Mann. Ich dachte, du warst schon fertig. Ich war auch fertig. <lacht> <Ja>. ah. <lacht> Ey, der rückschluss von der waffe hat mich in den Abgrund ge Boah. Mhm. Ja, ne. Ja, ne. ding Ich mit dem Ja, ne. Ja, ne. Ja, Oh. nein! Noch mein Boot weggeschossen. Ja, das passiert manchmal. Aber es macht voll Spaß. <lacht> oh. Okay, nochmal. Alter, was ist das ist von für eine Granate. Nein, nein, <lacht> <lacht> Scheiße! Unsere also Waffen sind zu übermächtig. Schießen yeah. uns den Boden weg, ey. Also verlockend ist <lacht> es auch, ist irgendwie irgendwo reinzustürmen, als wegzuballern. Wir sollten, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ja, manchmal. Ja. Aber es macht so viel, es macht so viel Laune. einfach äh, wie Rambo überall ah. Ja, genauso wie so. So in, so in etwa. Ach nein! Weil da kam ein Schuss, ne? Ja, ein Schuss. Ich dachte, ich bin übermächtig. Yeah. Gott. Wir ja. Was bin Mr. T? Oh, Gott! Er äh. äh. äh. äh, der Ball hat, der hat einfach weggeballert! bevor wir, wir retten konnten. Ja, Nein. <lacht> äh. Ja. Yeah. Yeah. Keine Granaten. Wollt ihr landen? Nicht mit mir. Was Oh nein! Ah. Ich hab eine ja. Idee! Okay. Ah, Lenkraketen. Ja. Oh mein Gott, wir haben ein Ah! Ja, mach doch nicht mal! Okay, ich oh, Ich komme gar nicht hoch. Nein. nein, nein ah. Okay. so kein Druck, aber das musst du jetzt alleine schaffen. Ja gut. <laughs> Wie war denn? Ja. Irgendwie! Ja. Wenn er mal irgendwo wäre, ne? Oh, der war gut. Yeah! Okay. Yeah! America! Wie war's? To be liberated. Weißt du, auf Englisch muss das geweisen, uh. so heißen wahrscheinlich. So, was haben wir hier? eine Level schafft man noch, ne? Ja. Das hier ist total es das heißt, ist das sei, was das sei tatsächlich ein Land. Packen wir es an. Über yeah. da oben, das Ding verschwindet nicht danach. Das ist ein Gebiet, das ist nicht Amerika. Machen wir Amerika aus. Ja. Alles ist Amerika. Oh, der Rückstoß von der Waffe, ne? Guck dir ja mal an, Ja, ich weiß. Oh. Gott. Ah, pass auf, das Dynamit. Oder auch nicht. Ah. Oh. Pass auf. Äh, oh, du Danke. Äh. Ja, Vorsicht, das gewalten. Was oh mein Gott, ich? kann ich hoch? Ja, guck mal, wie hoch ich springen kann. Oh. Oh, ich tu den Erinnerung löschen. <lacht> ja. Ja. Und wie nennt man das natürlich geblitzt? Dings werden. Genau. Ja. Yeah. Der hat den Mähen? Weiß ich nicht. Können wir sie einfach töten? Ach, Hunde! Ein Hunde. Ja! <lacht> yeah. Das sind Hunde! <lacht> ich bin Chuck Norris! Was ja. soll ich bin unbesiegbar? Hör auf! Dirty Brewery. Dirty Brewery. Wer ist das denn? Oh, ich habe echt gesagt, keine Ahnung. Aber machen wir jetzt? Nee. <lacht> uh, oh oh. <lacht> da wir nicht mehr. wir haben uns gesoffen locked. Warte, hm. mach doch nicht noch mehr kaputt. <lacht> Warte. Was? Uh. kann nicht genug kaputt machen. Warte mal, ich habe, ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, mach. Kommst du da ran? daran. Ja. Ah, oh, gut. Oh, ich bin so klug. Ich bin, ich bin äh, einfach der beste. Ja. <lacht> Warum <lacht> machst du so eine Scheiße? Oh, retten. Okay. <lacht> der Hund hat mich gebissen. <lacht> oh nein. Jetzt hast du toll Foot. Nein, ich wollte gar nicht flecken. Ich, <lacht> yeah. ich wäre eure Angriffe meinen Muskeln ab. Ah, die fressen mich! <lacht> Oha! soll du das mal mit mir machen? Äh, ah, ich, ich, ich, <lacht> hey, das bin ich! Das bist du. Nein, <lacht> ich da! Alter, die, diese Hunde, ey. Ja, oh, ich gehe da nicht runter. Äh versat. <lacht> <ist das>? Ah! <lacht> eine eine Kugel, ey. <lacht> Der einzige. Let's go. Ja, ja aber ist das Spiel nicht. Ah! Ich bin tot. Was konnte das denn passieren? Aber oh da sind Hunde. Äh Ah, verdammt. Oh! Da ist oh. Das ist schreier, ey. Das ist so genial! Oh, oh. oh, oh. nein, nur <lacht> ab. okay. ein <lacht> Oh mein oh. Gott, du bist der Terminator! Du bist der Oh und ich bin tot. <lacht> du bist der fucking Terminator! Wie kannst du überhaupt sterben? Ein Hund hat mich gemessen! <lacht> so männlich. Hast du mal ein Video gesehen, wo Arnold Schwarzenegger von so einem Typen gedroppt gekickt wurde in den Rücken und der stand einfach da, als wäre nichts gewesen. Nee, habe ich tatsächlich! <lacht> so ein Errat hat irgendwie was gegen Arnold Schwarzenegger, hat den einfach von hinten irgendwie getreten. Und der hat irgendwie, glaube ich, selber die Füße oder die Beine gebrochen. <lacht> was? Ja. Ah nein, ich bin gestorben. Aber ich habe dich oh. gerettet. Was zum... Was Hä? Äh? Das ist mein der Nahkampf. Das, das, ist mein das ist dein Nahkampf. -Move. Yeah. <lacht> muss ich ist doch eben flexen? Ja, oh! Okay. Let's, Let's go. go! Yeah. Yeah. Rominator Let's the Rominator, George the was Ah! Alter, was doch das doch ja. <lacht> bin gestorben, ein Fass auf den Kopf gefallen <lacht> das kann passieren. Oh Gott, uh, was mach um, ich denn jetzt, ähm, kann ich wieder hoch? Oh, ja. Nein. <lacht> no, mm. uh, schießt ah? einfach schießt einfach einen Weg frei. <lacht> <lacht> das <ist> minecraft ohne <lacht> das minecraft wenn irgendwie weil nicht ja wenn du einfach zu viele optionen zum zerstören hast. das ist extrem minecraft ja haben <lacht> wir sein messerchen ja weil ich ja äh das hat ein Nahkampf angegriffen, nee, es ist, ist das war Y-Angriff. Oh, Kopflos. Nein. Nein, du idiot Hat der dinge angeschossen, ne? Oh. Ja, Mann. Ich tue mit einer Kopf, muss sie die Dinger kaputt hauen, ey. Ja. Ganz klar, der T. Aua! <lacht> Und da ist Mr. T gestorben! da oh. yeah. ja, War sich zurück, komm, jetzt auch nicht halt level beenden können! <lacht> okay. Hey, ich lasse ich lasse bei Bro nicht einfach so zurück. Okay. Yeah. Amerika! <lacht> Go. <lacht> ah, Vorsicht, das ist Bienenstock, oh mein Gott, das ist Beenstock. Ah. Nein. Den Bienenstock treffen. Also dieser, Rück dieser Rückstoß! Ja. Das ist ja nicht normal. Ah! Gott ja. <lacht> verdammt! <lacht> ja. ja. Da kommt immer so ein Schuss, der trifft mich. ey. Wir sind überall Explosionen. Ne? Dann so ein Schuss. Oh. Ja. Ah, rett mich bitte. Ich bin da unten. Ja. Ah, oh. oh, nein. Ah, es ist ein Stein auf den Kopf gefallen. Das war eine Kiste gewesen. Oh. Lade noch. Oh mein Gott! Mal Nein, <lacht> nein! Oh Gott! Da denkt Habe ich doch schon. Jetzt macht die platt. Habe ich doch schon. Alter, der Hund frisst den anderen Hund. <lacht> Hein? Also Hey Ja Satan Sehr gut, Sehr gut. Oh, kann ich jetzt bitte nicht durch ein Ding hier sterben? Ha. Ich übernehme das für dich. Oh. Okay. Hm, befreie ich dich mal. So. Ja, Mann, ja, kann man. Ja. Oh Gott! Und <lacht> Da war eine Gatling. Oh. <laughs> okay. Ja, oh, muss man hm. yeah, okay. Da wird. Oh, lang. Ein Schuss yeah. schon wieder ein. Oh. Nein! Uh -huh. Ich bin Mr. T! Darf uh -huh. er schon! Ja, was bleibt mir denn alles übrig? Uh -huh. was Runtergefallen. da oh, mit dem Vorsichtiger jetzt. Niemals. Oh, eine Trutanbombe. Was? Bisschen mit Oh, Bro. Robo kommt natürlich! Nein! Nice. <lacht> Runtergefallen! Oh, oh nein! Nice. Ich bin ein bisschen oft dafür, dass ich das Spiel schon mal gespielt habe. Ja. Hm. gehe geh ich ein Stück zurück. War das lohnt? Okay. <lacht> Was ist das jetzt passiert? Er <lacht> hat geschossen! Er hat einfach geschossen! Ich habe ihn nicht darum gebeten. Nein! Ach guck mal! Oh, oh Gott! Äh! Uh. Ich traue mich, trau mich nicht zu schießen. Ich habe so einen riesigen Rückstoß, ey. Ich war auch gerade gesagt, dein Rückstoß ist gigantisch. Yeah. Nein. <lacht> ich bin oh. oh, man kann Kisten schubsen. Warum ist das denn jetzt kaputt gegangen? Weiß ich nicht. Sterb. Oh <laughs> oh. <laughs> oh! Okay. Oh, that one. Robocop! Robocop. Nee, war sich Ist wahrscheinlich schon direkt am Ende. Nein. Und nun? Eine Abkürzung. und Abkürzung gefunden. <lacht> yeah! Der nächste boss noch oh, ein boss -Kanon. Der kanone die terroristen schießt Nein. Oh. ja da gehe ich nicht hoch Oh. Was zum... Ah, ja, bin ich... <lacht> oh. Wo ist er? Ich ihn zu Tode Ah, der rot. Yeah. Da bin ich in noch gestorben. Aber egal, das Gebiet wurde befreit. Yeah. Und das waren jetzt mit 38 Minuten auf der erste Part. Wir haben drei Level geschafft. Ja. Und die werden ganz schön schwierig, glaube ich. Ja. Aber wir schaffen das. Und Amerika braucht uns. Ja, genau. Unser Land braucht uns. Nee, warte Moment. Das ist nicht unser Land. Noch nicht. Oh gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder bei ProForce. Ja, yeah. bis dann. Ciao, ciao.